Hier ist sie gerade eingetroffen. Meine erste Befini Stoffkollektion für das individuelle Maßhemd für 39,90. Wunderbare Stoffe. Ja, jetzt bestellen. Schickt mir eine PN. Wir kommen zu euch und machen euer Hemd.